Warum ist mein Name ist Yves Badliner. Ich arbeite als Großriespringler bei der Brüdesauer AG in Eckoswerd. Bei uns steht natürlich im Vordergrund, dass der Kunde mit seinem Auto noch wieder zufrieden ist und da im Originalzustand hat, wie er vor dem Unfall. Mein speziellstes Arbeitsgerät ist der Multisporter. Der braucht mir eine Art praktisch und mit dem die Autos natürlich wieder ausbilden und in den Originalzustand bringen. Am allerliebsten bin ich einfach Autos umeinander und da ist also ziemlich das, was mir in meiner Lehrer am meisten Freude macht. Wenn du Autos fasziniert bist, einen gerne schraubst und dann ein gewisses Handwerk das, das ist mitbringst. Wäre doch cool, wenn du den mal alle,